In dem Beruf mache ich ähm, viele Sachen von Reifenwechsel bis zu Service, aber auch andere Mechaniker helfen bei Getriebewechsel, Motorwechsel oder sonstigen Arbeiten und ja, ich habe überall so meine Hand ein bisschen drin. Aber kann auch schon so kleine Arbeiten selber machen. Im Lehrberuf ist technisches Denken auf jeden Fall wichtig. Und auch, dass man vielleicht so ein 3D-Verständnis hat. Klar rechnen auf jeden Fall. Und Geduld. Geduld ist wichtig. Also das Team bei uns ist wirklich sehr toll. Ähm, Arbeitsklima ist wirklich gut, du kannst bei den Schwierigkeiten oder so jeden fragen. Aber wir haben nur gute Mechaniker und Autos sind auch sehr toll bei uns. Ich bin stolz drauf, wenn ich eine Arbeit fertig habe. Wenn ich das Endprodukt nachher sehe und danach weiß, ich gebe das Auto jetzt einen Kunden und der fährt glücklich nach Hause. Das macht mich schon stolz. Ja.